Also mein Highlight bei den Community Cups, ähm, da musste ich ein bisschen überlegen, aber tatsächlich war das der von vor zwei Jahren, gut, ich glaube, das war auch der erste, wo ich da war, ähm, einfach auch mit dem Gedanken, ich fahre da hin, ich, ich freue mich, ich reprä repräsentiere meinen Verein und auf einmal ist halt so ein, so ein Freund, der aus Mannheim kommt, der gar keinen Bezug dazu hatte, zu Community Cup oder ähnliches, der ist einfach hingefahren und wir haben halt einfach ein richtig geiles Wochenende gehabt und das war eigentlich so... Das hat mir nochmal so ein richtig gutes Gefühl gegeben. Oder auch so, so eine richtig positive Mentality zum, zum Community Cup. Und das war ein sehr, sehr geiles Gefühl, ja. Ja, also mein schönster e sport moment da, da muss, man, muss man ein bisschen auch gucken, was man als Moment was man wirklich mit auf was in Bezug man geht, wenn es Starcraft geht, ist klar, einer der Community, die Community Cups sind ein Highlight jedes Jahr. Ähm, wie gesagt, vor zwei Jahren mein erster Community Cup. Ich hatte unfassbar viel Spaß und viele Leute kennengelernt. Ähm, ich glaube, 2015 das letzte Heart of the Swarm Grand Final bei den oder Global Final äh, zwischen Polt und Hydra, wo Hydra 3-0 führt und Hydra das Ding 4-3 gewinnt. Ich war ja da noch ein richtiger, richtiger Fan, so wo ich geschaut habe, das hat mich absolut gecatcht. Ähm, und dann kommen aber natürlich auch City Fight hier in Magdeburg, wo wir ähm, einfach eine, eine Halle hatten, wo, wo wir LoL und Sport kombiniert haben und da ist ein richtig geiles Turnier geworden ist. Oder halt natürlich, äh, was man, was man, was was ich auch nicht vergessen werde, ist natürlich die ganzen SVL und ESVL-Meisterschaften, wo man wirklich sehr viel Arbeit reinsteckt und die sehr viel Spaß gemacht haben. Also so, so ein richtiges Highlight, Ich würde ich jetzt einfach mal sagen, City Fight und äh, Community Cup, weil die sehr viel Vereinsbezug hat haben und ähm, ich da sehr sehr viel auch aktiv miterlebt habe auch hinter den Kulissen und und und ich glaube als Zuschauer und Fan würde ich ganz würde ich ganz einfach das das letzte Grand final ähm, von Heart of the Swarm wählen weil das halt einfach auch ein super geiler super geiles Match war ja ja also die Frage ist sehr sehr schwer muss ich dazu sagen äh, einfach mal abschalten Einfach abhauen, Urlaub, was auch immer. So wirklich einmal komplett von jedem abschalten. Ähm, und einfach mal weg sein, was weiß ich. Einfach von heute auf morgen fixbus und ab nach, keine Ahnung, Budapest oder wo auch immer hin. Ähm, ich glaube das wäre oder nach Prag oder schieß mich tot. Und einfach niemand sagt einfach bloß wirklich von der ganzen Welt abschalten. Und banal gesagt, weiß ich nicht, in der Theorie vielleicht saghaft. vielleicht. Äh, aber ansonsten Chili Kacane. Ich mache sehr, sehr gutes und sehr, sehr leckeres Chili Kakane. Ähm, ich glaube da, wenn, wenn du kein Chili Kakane kannst, dann kann ich dir perfekt Chili beibringen. Ähm, relativ simpel gesagt, bei uns gibt es Club, der ist. ist der Studentenclub hier, also die Baracke. Ähm, immer um 4.30 Uhr, wenn der Club Schicht macht, dann kommt der Rauschmeißersong. Ähm, ich würde jetzt ungern singen, aber. Der, der heißt dann wieder Rausschmeißer-Song und dann, dann heißt es wieder, hm, wer ist es denn wieder schon so spät? Wer hat eine Uhr gedreht? Und, und, und. Und, äh, ja, danach, da wisst ihr alle, okay, Licht geht an, der Lied kommt. Ciao, Kakao, ich hau ab. Ähm, weil danach kommt nichts mehr. Aber das ist, das ist der absolute Rausschmeißer-Song. Ähm, ich glaube, ich kann ihn mittlerweile auswendig von meinem ganzen Club besuchen. Also ja, let's go, äh, das ist, das ist auf jeden Fall der Song, den ich spielen würde, wenn ich euch rausschmeißen wollen würde.